Danach, hab keine Angst vor dem Tod, auch wenn du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang auf diese Angst gedrillt wurdest. Das wollen wir alle, zumindest die meisten von uns. Es ist schließlich so etwas wie ein gesunder Menschenverstand, da der, der Tod sowohl das Ende dieser Welt als auch den Anfang der Nächsten einläutet. Ob du ehrenvoll stirbst oder eben nicht, ist vollkommen irrelevant. Wir müssen alle irgendwann gehen und der Tod, unser ältester Freund, wird sicher gehen, dass es keine unangenehme Erfahrung sein wird. Denn am Ende aller Dinge wird der Tod das Einzige sein, was du wirklich hast. Er weiß das, du weißt das. Und ich weiß das. Unsere Existenz kann in einem einzigen Augenblick einfach von Angesicht der Realität getilgt werden, wie ein Rechtschreibfehler. Ein S zu viel hinter einem Nicht. Aber der Tod wird sich an dich erinnern. Er wird dich aus dieser Welt geleiten und während du bei ihm bist, Dir Ruhe schenken, Wärme. Der Tod wird dich beruhigen, lieben, vorbereiten. Er wird dir so angenehm sein, wie nichts zuvor. Es wird wie der Himmel sein, oder zumindest wie die Illusion des Himmels, welche wir uns in solch schillernden Farben auswollen. Aber der Tod hält dich nicht für immer bei sich, er ist sehr beschäftigt. Obwohl er dich für eine lange, angenehme Zeit haben kann, muss jeder einmal weitergehen. Er macht dir deine Reise nicht angenehmer, weil er es muss, oder weil er dich liebt. Der Tod schenkt dir seinen Trost, weil du ihm Leid tust. Hab keine Angst vor dem Tod, denn er weiß, was nach ihm kommt.